Der Vorfall, Junge! Was? Scheiß hast du mich? Eure Video. Das ist die allererste Folge, ne? Das ist ein historischer Moment hier. Die, also ja da ist einer vorgefahren die sind durch die Baustelle gefahren die deppen ja so wie er sagt schön oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. so was oh. nur so was oh. falsche Spur, Kollege. Das ist eine falsche Spur. Zu spät. Was bist du eigentlich für ein Arschloch, hä? Dieses Video ist für Werbetreibende unter 18 Jahren nicht geeignet. nochmal auf LKW fahren muss cool sein, ne? Kein Wunder, dass Deutschland nicht vorwärts kommt, wenn die alle so fahren. Das ist echt übel. Aber das ist auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe den, den Lkw-Fahrer rechts nicht, dass der nicht eine Sekunde kurz Gas wegnimmt, damit der eine darüber kann. Da wäre doch der ganzen Welt geholfen. Ja ich weiß, dann macht das nachher jeder so, aber an der Stelle, der fährt doch jetzt so lange schon daneben nicht mehr. Aber ich bin noch kein Truckfahrer, ich kann das da nicht wahrscheinlich nicht so gut nachvollziehen. Jetzt blinkt er die ganze Zeit rechts rüber, also der kommt doch da gar nicht rein. Oh nein. Ich frage mich auch, ob die Lkw-Fahrer sich dann so angucken, immer so in die Fenster rein. So der eine so, der andere so, der andere wieder so, der andere wieder so. Worauf läuft das denn hinaus? Du bist doch hier! Hier! Ach man. Nicht gut. 1,50 Meter Abstand? Nee. Mittlerweile sind zwei 2 Meter zu Fahrradfahrern. Ui. Der rechte ist auch stur, ne? Ja, hab ich auch gedacht. So, da, keine Ahnung. Immer wenn ich irgendjemandem jetzt was gebe, werde ich schon ausgelacht, weil es so absurd ist. Ja. Alter. Serg? Serg? <lacht> müssen Motorräder ab, also von der Polizei, Blaulicht und Sirene anmachen, wenn die über rote Ampeln fahren oder durch Fußgängerzonen. Ich wiederhole: Blaulicht und Sirene. Ich glaube, das ist Dortmund Vorsichtplatz. Da sind die einfach cool, Die können einfach da fahren. Was ist das? Ein Ufo? Das sieht aus wie diese Ufo-Aufnahmen hier. Wie heißt das hier? Akte XY hier oder sowas? Nee, wie heißt das hier? Nicht Area 51. Ja, auf, auf ProSieben gab es noch so eine Sendung. Als ich damals noch ein Fernsehen hatte, oder ich glaube, bei meiner Mama habe ich das manchmal gesehen. Scully und... keine Ahnung, wie die Sendung heißt. Auf jeden Fall sieht das aus wie dein ufo auf dem Feldland. Aber er hat safe eine neue Auffahrt erfunden. Ach du Scheiße. Ja das klar, geht im Gutschef. Ach nein. Akte X, genau, so ist das. Genau. Ja X Faktor. Akte XX was uns, genau. Der ist irgendwie irgendwo dagegen gefahren, oder? Ich hab Hey, bei dem hängt links voll die Stoßstange weg. Der Reifen ist platt. Junge, was wir hier einfach rausfährst? <lacht> was? Wo ist das Safety Car, wenn man so gegen die Wand gefahren, denke ich mal einfach. Du zogst! Der ist jetzt wahrscheinlich gerade voll auf den Schott oder so. Sagen. Ach, verdammt! Jetzt, jetzt wird er da ja. mit ja. so einer zerflixten Kahn durch die Gegend ja. oder was? Der fährt jetzt gleich nochmal. Oh, was macht denn der? God. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein fucking Gott, what are you doing? What the fuck are you doing? Guck dir mal den. Was macht er mit dem? Der ist die total total Arsch. Junge, Junge! Oh. Wow. Wow. Wow. oh! Was ist das denn? Also. Der wird wahrscheinlich knüppeldicht gewesen. Der ist so besoffen, ja genau. Ich schätze auch, der wird Knüppel dicht gewesen sein. Los mit dem, ey. ey. Ja, das noch. Ja. ja, voll rein. Alter. Jetzt geht er über die Straße und guckt, Interessiert, passiert. Passiert ja manchmal. was? Und jetzt? Da ja, ran ein Foto machen. Da ist ja 50 Cent oder was. Cubase. Das sieht nicht schlecht aus, die Karte. 110. <lacht> okay. Okay. Schön. So. Ihr wisst, wie schnell LKWs normalerweise fahren dürfen. Bist du blöd? Also, sowas bescheuerte! wollte gerade schon der damalige Freund von der mit Boah, da kommt rotes Auto im, Hin rotes Auto im Rückspiegel. Das, der sieht jetzt schon aus, als hätte der richtig Dampf und wird richtig pushen. Ah, genau. äh, der da gerade nicht gepackt. Genau. Das ist ein geiles Auto. Ein oh, scheiße. Ja, der hat doch noch nicht mehr Was für ein Polizist. Er fährt aber auch den Monte Carlo Modus. Der ist. Äh, das war krass, der den Weißen erheblich. Ja. ja, der hat einige geschnitten. Hast du den gesehen? Dann quetscht er sich dazwischen zwei LKWs, zwei Kollegen, ohne einen Abstand, vorne einen Meter, hinten vielleicht fünf. Bei dem hackt's wohl, ey. Ja, der macht auf jeden Fall dicht. Ja, also das ist auch glaube ich immer richtig übel, weil wenn du so ein LKW fährst und du willst nicht, dass die dich überholen, weil das so eng wird, dann ziehen die halt alle da links rüber. Ne? Ach, da kommt noch einer, guck mal. Oh, oh der hat den LKW wohl nicht gesehen. Ja. hat aber noch gut reagiert, ey. Zum Polizeimonat. Das Blaulicht müssen die anmachen, um die Wegerechte und anderen Verkehrsteilnehmer einzufordern. Sonderrichter haben sie auch ohne diese. Feldkommander, ja, das ist sehr cool, dass du das da reinschreibst, um anderen Verkehrs einzufordern. Aber, ähm, soweit ich richtig informiert bin, ist das so, wenn die Polizei, so wie der Motorradpolizist da gerade einfach quer über die Kreuzung fährt. Die anderen Autos haben ja grün. Die kann ja sein, dass da jemand kommt, der einfach mit 50 über die Ampel schießt. Dann holt er den vom Fahrrad. Ey, Sina. Was ist, der? Was ist los, Alter? Kapital Bra steigt direkt aus. Lass Jo. Was ist los bei dir? Der Vorfahrt. Mit der Vorfahrt, Junge. Was Scheiß hast bringen. du, Junge. Du machst dich entfernt, Digga. Also hast du gestanden? zu. Ich schätze, der, der war Kunde bei dem von gerade. ...man online richtig einkauft, ich besser tatsächlich ich weiß, nicht, bis ich ja. von diesem Lifehack namens Piggy erfahren Piki. habe. Kauft einfach ja. Ich kauf oh. Jesus, ey. Genau die gleiche Situation hatte der Vater mal. Er ist übel, oder? Also, was ist mit solchen Leuten los, ey? Schade, ich dachte, man sieht noch, wie es ausgeht. Ja, Folge 1. Ey, für Folge 1 war das schon richtig gut, was er da gemacht hat, ne? die sind ja jetzt mittlerweile bei Folge 60 oder 70 oder sowas mit der Dash Game hier. Crazy. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir sehen uns.